Ich hab nur... <lacht> ja, komm. haben das ist das ah. dümmste Leben, bis jetzt gemacht habe, ja. Mit Halt Oh ja, das ist super. Hey und herzlich willkommen zur 10. Folge von Turo 3 oh. und direkt joinen. Machen, ne? Hm? Okay, hey, Alex ist da. Hey, bin nicht halt einbader. Oh, da bist du durchsehig. Ey, du noch 5 Sekunden Schutzzeit. Ja, jetzt vielleicht Hi! Hallo! Alex, du bist auch ein Depp Warum? Du nimmst nicht Lava-Eimer, setzt den drunter und hittest das äh, scheiß Vieh an. Darf ich, jetzt, also ich hab noch ein Brotbuch, komm mal her. Ja. So. Guck mal, ich guck mal rein, ob unsere äh, Melonas gewachsen sind. Ja, stimmt. <lacht> tuck, tuck, tuck. Und du siehst, guck mal, du siehst hier die Fackel vor allem, guck mal. Siehst du das? Wie hier die Rauchwolken von der Fackel aufsteigen. Ah ja. <lacht> Hey, wir haben Glas auf jeden Fall, noch. Ne? Glas haben wir jetzt schon brauchen. Nice. Nice, nice, nice. Die brauchen wir brauchen mal... Wir wachsen alles. Jetzt haben wir Melonen. Mhm. Jetzt brauchen wir halt nur noch die... Nether mhm. Brauchen wir nur noch Wartus Maximus? <lacht> ja. Wir jetzt erstmal kurz hier mein, mein Inventory aus. Also, Blöcke haben wir genug. Da wir Steve Suribin, Snattergen. Du Level farming. Ja. Warte mal, wir müssen mal kurz, wir sortieren mal kurz unsere Kiste aus, weil jetzt haben wir noch Leder. Ja, 22, wollen wir Bücher noch machen? Ja, haben wir noch? können wir Pfeile craften. Ich hatte mal Kies, ja, aber wo ich das keine kann. Aber. Federn okay, haben wir, dies haben wir keins, keins mehr, wir haben nur noch Bruchstein. Alter, oh, das schaut's aus. Oh. Federn, aber Flint haben wir ganz gerne, ne? Nein, das ist ja das Ding, das ich ja. Wir haben, wir haben immer noch 64 Gold, also hast du keine Äpfel gefahren? Doch, drei Stück habe ich noch. Ja. Aber ich kann ja viel mehr machen. Steve, wie viel Gaps hast denn du? Äh, 5. Du kriegst 2. Du? Auch 7? Auch toll. Also du brauchst immer ein paar mehr als ich, ne? Ja ja du. Du hast die beste Rüstung drückt. warte mal. Ähm, ja, da komm ich auch noch mal mit? 6? Hm? Komm auch noch mal mit? Ja. Warte mal kurz auf mich. Scheiße, habe ich keine Fäden dabei? Ich hab Fäden. So. mitgenommen? Ich hab die ganzen Fäden. Ja. Hey, fast schon, ich hab sie. Ich hab ja. Hm, aber noch über Apple, okay? bin, bin, bin gleich ein paar Äpfel. Ich geh mal wieder den kurz. Das hab, dabei, das hab ich dabei, das hab ich dabei. Äpfel okay. fangen. Alex, du hast Lex, oder? Nee, äh, eigentlich nicht. Nicht? nicht? Nee, gar nicht. Okay, dann hab ich. Ich hab Lex. <lacht> willst, willst, willst du mit ins Nether? Ja. Yeah. Ich habe halt noch 8 gegen. Ich... Okay. Ich hab Lex, oder? Guck mal, guck mal zu mir. Deckig. Du bist nur. Hinter dir. Ja, ist ja ganz gut aus. Hä lol. Weil mir leckt es einfach komplett. <lacht> Nach der Folge starte ich erstmal Dings Wo bist denn du jetzt hin? Zum Netter. Echt? Ja, warum nicht? Weißt du, wo du bei mir eben noch warst? Nee. <lacht> du hast noch da hinten gestanden, da hast einen Baum abgebaut. Was? Das ist war... einfach... Hi. Hallo. Geh dich. Weil Richtung willst du denn gerne im Nether? Sag ich dir, wenn ich drin bin. Dann <lacht> dahin, wo ich mich reingebuddelt habe, da können wir hingehen. Da war richtig viel Spaß. Moment. Wo hast du das gemacht? Da ja, ich, ich renne die noch. Oh. Hm, <lacht> lol. <Lord. Ha? lacht> Dieser Gang, Alter. Der ist geil, oder? Ja, der ist super. Alles Essen geht so schnell bergauf immer. Bist du mit? Ja, bin direkt hinter dir. Quatsch. Quatsch, Quatsch, Guck, hier oben, wenn du jetzt hier rausgehst. Da ist hier war jemand. Mist! Hier war doch letztens noch keine Sau. Alles <lacht> gleich. War ich das? Egal, hier hast du auf jeden Fall noch jede Menge Jo? Quatsch, da schaut so aus, als ob das schale alles wegnehmen. Du hast noch 10 Minuten, ich hab noch 6 Minuten, okay kommt hin. Continue. continue. Hast du einen Schalzer? Hm? hast du einen Charter dabei? Nee. Lol <lacht> Ich hab nur Ambos mit Ich hab auch. Also super. Zwei Ambos habe ich auch dabei. Hey, das gibt's ja nicht, da ist überall alles weggefahren. Okay, dann gehe ich zurück. Okay, ich hol den Zaubertisch. Ja. Ja, Alter. Ich weiß halt noch nicht mehr, wo der Gang war. Wo war denn der Gang? Hier. Ich hab nur... <lacht> ja, ich hab einen Gang. Steve, das ist das Dümmste was mein Leben bis jetzt gemacht habe, glaube ich. Was? Mit Holz umbauen. Oh, ja. Das ist super. Hey? Mal ja, um warum ist da nirgends Quarz? Magst du mich das? No idea. Ich hab 10 Level, ich brauch halt jetzt einen Enchanter, ne? Mhm. Gast. ich hab den hier ins Quarz mir alles weggefahren Direkt am Spawn ist ein, ein Dings. Ein Gast? Hallo. Ja, was denn? Der Black Screen. Lol. Hm? Ich hab grad, ich hab grad in den Blöcken gepackt der läuft. Lo oh lol, was ist denn das? Weißt du, ob ich glaube, wie kann Quarz anziehen? Ich bin ständig zurückgesetzt. Nice, mir ist das Quatsch. Das ist das, unsere Base ist, ey. Da oben. Wurde eben dreimal zurückgesetzt. Dreimal, gell? Hm? Nicht schlecht. Hallo? Hä? Da meine Lava nicht mehr aufnehmen. Ich... Hä? Also ich habe eine Kugel Kugemolken, im nice. Immer die Moves, Steve. Ja? Hä? Gast. Toll. Echt einfach wirklich wie Arsch, ne? Alter, mein zweites. Du bist einfach 30 Meter weiter gestorben. Ja, ist gestorben. <lacht> das ist so keinen Sinn, ey. Hörst du mich, Alex? Ja, du warst hier. Ich will gar nichts mehr mit zum Verzauern. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Steve, ich glaube, ich bin nie mehr zurück ohne Koordinaten. Ja, ich schon. Ich nicht mehr. Bist du noch da, wo wir durchgegangen sind? Ja, aber dann bin ich schon weit mit umgesprungen. Bitte leck jetzt nicht im Nether, wenn das Gas auf mich bleibt. Das wäre so assi. <lacht> Steve, ja, warst, du viel, die warst du, wie viel. du, wie viel braucht für Schaffen? 16 Alter, ich stehe vor allem immer noch im Leta Portal, ich komm nicht durch Ja, läuft Was ist denn das? Na, ja, jetzt bin ich durch, okay. Ey, oh, als ob ich nicht, ist Steve, ihr habt kein Eisen, hat auch über Eisen, nice Ich hab, ich hab 14 Eisen dabei muss aber zu dir kommen 3 Minuten Zu dir, ist so Nö, Ich laufe doch ich direkt zu dir, hast du Meise? block okay. jetzt lauf den Weg nochmal und nochmal <lacht> und nochmal. Steve legs. mal und noch mal das du flex Ich bin wieder zum Leta-Portal zurückgesetzt. Das ist mal ein guter Abwechslung, du. Ja, ist uns echt schon traurig, man. wenn du i die Legs kauft. Eine Zeit geht runter. Ich war immer wieder zurückgesetzt. Ja, kenne ich. <lacht> das ist so assi. Vor allem die Zeit geht bei mir im in, 4-Sekunden-Takt in, in runter. Ja, oh, 15 Minuten durch 4. 4 Minuten circa. Passt. Halt die Fresse. <lacht> Jetzt, so halbwegs. Ich muss gleich mal runter. Ich starte gleich mal das Internet neu. Das ist ja ein Witz. Ein Witz. Mach mal einen Witz. So, hier war ich doch eben schon mal. Ach fickt euch! Hey ist die sollte immer wieder anfangen, die ganzen Zombie-Pign-Pigments sinn machen, da ich viel mehr Level kriege. Was mach mal. Ich verhungere, Alter. Ich ja, verhunger, Alter. Mein Essen geht einfach weg, was ich im Inventar habe, aber ich krieg keine hungerbalken dazu. Ja, läuft. Was ist denn das für ein Dreck? Ey, mir fällt auf, ich hab gar kein Lava-Kebel. Äh? machen ist mein Ey, das macht keinen sinn ich darf mich vor allem nicht ausloggen weil das combat lock ist warum weil wir uns nicht auslocken dürfen warum aber wenn es lag wir mal schön drauf aus <lacht> das ist combat lock der ja, combat lock ist nur im kampf nee, oder Your combat shit Dreck, ich werde immer zu zurückgesetzt und die Zeit läuft. <lacht> das kommt mir so ich bekannt vor, eigentlich. Eine Minute und ich habe jetzt krieg ich Damage. Ja, lockt dir einfach raus, das ist ja nicht Combat Lock. Combat Lock steht ja für Kampf ausloggen. Was ist denn das für ein Witz, Alter? Keine Ahnung. Mein Essen liegt jetzt wahrscheinlich auch noch... Was? Ah, ich hab schon gedacht, du ist, stirbst ist, da, Ich, ja. nicht... ich bin eh gleich gekickt. Ich bleib jetzt einfach hier stehen. Ja. Abo! Gast schon wieder. Nö, nice. Mach nichts. Ich bleib jetzt einfach nur hier stehen. Warte. War schon. Raus. Nice, ich hab noch 3 Minuten Steve. Steves Scharpf 5 kostet bestimmt mehr als 16 Level. Ich kann das auch machen. War nicht noch eins? Nicht? Oh, Aufnahme vorbei. Dumm. Nice. Sorry wie vorher we was sehen, glaube ich. Wow. Steve, wenn ich zum ersten Mal zu drei Folgen nicht lag, dann musst du laggen. Mm -hmm. Nice. Ja, wenn das Internet heute halt da konstant wird, das wäre ja auch ein Traum. Hi. 16 Level habe ich schon jetzt. Äh, Steve, soll ich irgendwo hin? Speziell zum Schluss hin oder nicht? Da runter, in Richtung von unserem Gang. Auf die Höhe von unserem Gang und kurz bevor du in den Gang reingehst, da stehe ich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo der ist. <lacht> deine Koordinaten, also deine Fähigkeiten, irgendwas äh, dir zu merken, wo du lang musst, ist vielleicht null. Ja, leider schon. Ich habe jetzt Dury jetzt geschrieben, kann ja nicht sein, dass das als voll gezählt. Ich habe ja nichts gemacht ey, ich bin rumgerannt und habe Essen vergeudet. So, ich bis da durch aufgebaut? Nein, mach ich nicht. Du Hungerbalken verloren. Er ja, läuft doch, ein bisschen Essen gebrauchen. Eine Minute ja. habe ich noch Steve. Du musst schon wissen, wo du lang gelaufen bist. Ich merke mir nicht deine Laufroute. Ich weiß es auch nicht mehr. <lacht> da wo ich her bin, da ist Holz verbrannt. Den Weg gibt es gar nicht mehr. Gut, dass wir zwei Enchanter haben. Aber 30 Sekunden. Ey, ich glaube unter mir ist irgendwo.. Nein, Über mir, unter mir ist überall aber. Was mache ich jetzt, ne, Alex? Nein, nein, nein. Ich dachte das Spawn ist unter mir, weil es so viele Blöcke waren. So ich starte jetzt mal äh, das Internet neue. Ja, ich bin gleich wieder dran. Jo. 5 Sekunden, ja moin.